Gärtner, Automatiker oder doch Seilbahnmechatroniker. Die Jugendlichen in der Schweiz haben mit 250 Lehrprüfen eine riesige Auswahl. Um herauszufinden, ob der Beruf und auch die Firma zu einem persönlich passt, ist etwas zentral, nämlich das Schnuppern. Ein erfahrener Berufsbilder erzählt uns, wieso er den Jugendlichen jederzeit das Schnuppern bei sich im Betrieb anbietet. Ich bin Marc Putschert und das ist die 18. Folge von Inside Berufsbildung. bei mir ist Raymond. Hallo Raymond, schön bist du da. Ja, grüß Marc. Schön bist du da. Wer bist du Raymond? Was machst du in deinem Alltag? Ich bin Berufsbildner seit über 30 Jahren. Firma Reishauer, Polymechaniker. Das ist mein Ding, ja. Das heisst, du bist auch gelernter Polymechaniker. Genau, ich habe Maschinenmechaniker gelehrt im 1981 und daraus ist dann der Polymechaniker entstanden. Schön, wir werden äh, Raymond heute über äh, das Thema Schnuppern reden. Vielleicht zum Einstieg, es gibt ja verschiedene Arten von Schnuppern, also zum einen gibt es auch das Online-Schnuppern, über das reden wir heute weniger, aber auch das ist wichtig, Oder zum Beispiel gerade auf Justi, wo ja auch Reisehauer aktiv ist, wo man sich als Jugendlichen vorinformieren kann. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, das physische Schnuppern, das ist natürlich nicht ersetzbar. Da gibt es äh, ja zwei Arten von Schnuppern. Es gibt ein sogenanntes Informationsschnuppern, wo man sich auch mal vor Ort äh, ja, über mehrere Tage den Betrieb und den Beruf anschauen, ohne dass man sich auch direkt bewirbt. Und dann gibt es eben das Bewerbungsschnuppern, wo man sich konkret auf der Lehrstelle bewirbt und dann vielleicht noch einen Tag vorbeigeht, um herauszufinden, hey, passt das Team zusammen? Und wir wollen heute allgemein über Schnuppern reden, vor allem auch das Schnuppern, das nicht nur direkt mit der Bewerbung zusammenhängt, also wenn man auch schon früher dran ist, aber vielleicht mal allgemein wie viele Schnupperlernende hast du schon betreut, so über die ganzen Jahre in deiner Zeit? Pro Jahr sicher 36 Schnupperlehre, 37 Schnupperlehre und das schon über, über 33 Jahre. Oh, man rechnet, es ist etwa 900 Schnupperlehre, 1000 Schnupperlehre. Was macht dir am meisten Spass? Die Interaktion miteinander, der Dialog. Wo ist die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit im Sinne von, was versteht sie nicht, warum versteht sie es nicht oder warum versteht er es nicht? Das Finde ich so interessant. Wir kommen nachher genauer so auf den Prozess jetzt bei dir ähm, im Betrieb. Ich möchte zuerst noch schnell ein paar Zahlen nennen. Wir haben äh, zwei Umfragen gemacht: eine mit Schülern und eine mit Lehrbetrieb zum Thema Schnuppern. Wir haben über 900 Schüler befragt und drei Viertel von allen Jugendlichen haben gesagt, dass sie mindestens einmal gehen. Können Informationsschnuppern, das heisst, schon bevor sie sich effektiv dann bewerben, einfach mal irgendwo schauen. Das war jetzt im 2023 und die, die Nachfrage ist gestiegen, also rund 10% mehr als letztes Jahr. Das haben wir jetzt von, von 90'000 aus, äh, Jugendlichen ausgehend sind es 9'000 mehr, die sagen, ich gehe mindestens schon vorher einmal schnuppern. Ähm, mehr, mehr als die Hälfte der Jugendlichen gehen auch über mehrere Prüfe hineinschauen, was ja sicher auch spannend ist. Ähm, bei den Firmen sieht es, so aus. Wir haben dort knapp 500 Lebertypen gefragt. Und drei Viertel sagen auch, sie bieten eigentlich Schnuppern jederzeit an. Aber doch ein Viertel, wo sagt, hey nein. Also jede vierte Firma, die sagt, sie bieten Schnuppern nur im Zusammenhang mit der Lehrstelle an, effektiv. Und ja, eben was, was man festhalten kann, eigentlich die Nachfrage bei den Jugendlichen steigt, dass sie auch früher sie schnuppern dass sie neugierig sind, Interesse haben auf verschiedene Berufe. Aber das Angebot stagniert so ein bei den Firmen. Da haben wir sicher ein Potenzial. Ähm, aber ja, wie, wie macht ihr das bei euch? Oder wie, wie bietest du das an? Ich habe das Gefühl, bei uns ist das so eine hybride Form. Ich meine, jedes Schnuppern ist irgendwie ein Informations-Schnuppern. habe ich so den Eindruck, wenn ich jetzt so aus der schüler komme. Bei uns läuft es also so, wenn sich jemand bewirbt über Justi für Polymechaniker, dann ist er einfach eingeladen zu einem ersten Gespräch. Und bei dem ersten Gespräch schauen wir Lebenslauf an, Zeugnisse an, schwätzen über Hobbys, was kannst du mir noch erzählen? Und Im zweiten Teil gibt es einen fachlichen Teil. Wir schauen äh, die Versionzeichnung an, wir schauen den äh, Hammerkopf an, den wir machen in der Schnupperlehre, wir schwätzen darüber. Und ich sage ihm dann, schau, in einer Woche kommst du einen Kahootest über 36 Fragen, und über diese Fragen sprechen wir jetzt ein bisschen schwätzen. Du musst sie nicht jetzt wissen, aber du recherchieren. Dann gibt es nach dieser Woche der kahoot ist, und der kommt dann wieder zu mir und ich sehe, wie gut er das gemacht hat. Wichtig ist mir dort einfach, hat er sich interessiert, hat er etwas gemacht, hat er recherchiert, hat er was für eine Eigenleistung hat er gebracht. Das ist völlig abgespalten vom Zeugnis, also auch wenn das Zeugnis nicht so super ausgesehen. Jeder hat die Chance, zu einem Gespräch, anzusitzen, miteinander reden, die Chance, dann zu recherchieren, den Lehrer fragen, Internet fragen und dann dort Test zu machen. Und wenn der dementsprechend rauskommt, ist, dann machen wir eine Schnupperlehre. Aber die Eigenleistung wird ich spüren. Wir kommen nachher noch zu diesem Punkt. Ich möchte aber noch einmal kurz am Anfang anknüpfen. Du hast jetzt gesagt, es kommt eine Bewerbung über Justine und du sagst dann, der Jugendliche kommt, kommt zum Gespräch. Ist es egal, also, ob jetzt der Jugendliche sagt, das ist in der ersten Oberstufe, in der zweiten? Ich wieder einfach mal zum Gespräch eingeladen. Ja, genau. Da es heute die sind sehr früh und gibt's Leute, die kommen das Jahr später. Also jetzt für 2024 24 28 für die Lehrzeit 2024 bis 2028, habe ich schon im letzten September ein Gespräch gehabt. Da ist einer einfach so, so früh und ja, wieso nicht? Ja, wie, wieso? Also wieso sagst du Ich sage jetzt für 28 sind die ja noch? Einige Jahre und der und, äh, Jugendliche entwickelt sich vielleicht auch noch und hat vielleicht auch noch null Plan Nullplan jetzt was es überhaupt für Prüf gibt. Und das heisst du, ihr habt ja zum Beispiel Polymechaniker, Automatiker, das heisst du, hey, kommst einfach mal schauen. Wir machen genau den Ablauf, eigene Gespräche, den test und, und, und. Der hat der, der, der, der hat super gemacht und der ist jetzt schnuppern gekommen und hat dann nachher müssen, sagen, ja, es ist jetzt nicht genau das, was ich suche. Aber wir total gut total gute Zeit miteinander und warum? das hilft ihm ja auch für die ganze Berufswahl, die Erfahrung, die er macht, mit dem Gespräch, erstens mal. Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, oh, wieso schreibst du nichts auf von dem Gespräch? Er sagt, ich habe alles im Kopf. Und schlussendlich hat er wirklich viel im Kopf gehabt, ja. Aber das sind alles so Sachen, die Interaktionen miteinander. Da lernen wir einfach voneinander. Aha, so geht das. Ich sollte noch etwas aufschreiben. Oder das und das muss ich wissen. Aha, das muss ich ausrechnen. Darum habe ich in der Schule vielleicht eben auch genau das und das Thema müssen. Ach, in der ersten oder zweiten Oberstufe. Geometrie, Radius, Durchmesser. Aha, jetzt kommt das. Und also Interaktionen, die bringen ihm dann etwas und mir ja auch. Ich merke, wie er reagiert und was möglich ist. was also du würdest sagen, euch als Firma bringt es genauso viel. Es kann ja eben durchaus auch sein, dass ihr dann merkt, das passt nicht zu mir. Absolut. Aber du würdest sagen, auch du hast etwas gelernt, oder vor allem auch die Firma. Du hast mir ja, wir sind heute Morgen ähm, durch den Betrieb gelaufen. Das war mega eindrücklich auch für mich. hast du mir gesagt, von 600 Mitarbeitern sind rund 10% Lernende. Ist, ist das denn auch so ein Erfolgsrezept, dass du einfach wirklich sagst, hey wir wollen lernen, wir, wir laden jeden ein, wir sind näher und wir sind einfach aktiv immer. Die 10% ist, wir haben ca. etwa 60 Lernende, wir haben ca. 600 Mitarbeiter. Und wenn man es aber nachher anschaut, wie viele das jetzt im Betrieb noch arbeiten, wo wir hier eine Lehre gemacht haben, dann sind wir auch wieder bei den etwa 10 bis 13%. Eben genau, du denkst, wie auch weiter, auch eben nach der Lehre weiter anstellen, aber es fährt eigentlich schon ganz, ganz früh an. Also, nur wenn man sage, die Verknüpfung auch macht als Betrieb. Jetzt, ihr seid natürlich eben auch ein mega. Moment. Ja. Bobby, Moment, ich muss etwas korrigieren, das stimmt nicht. Es sind circa, es sind mehr. Wir haben etwa 100 bis 120 ehemalige Lernende bei uns. Und das stimmt nicht, das ist natürlich ein höherer Prozentsatz. Oder 600 und 120? Das sind also, die jetzt fest dargestellt sind, die einmal eine Lehre gemacht haben. Also, das, ist auch das wäre 20 Prozent. Ja, ja, das ist ein mega Wert, oder? Genau. Sieben, ihr habt natürlich auch eine Betriebsgröße, eine große Geschichte, eine erfolgreiche Geschichte. Kannst du es auch nachvollziehen, dass, ich sage jetzt auch kleinere Betriebe, also mit kleineren sage ich jetzt auch vielleicht 30 Personen, ähm, da, da gibt es ja viele Argumente, wo man kann sagen kann, hey, ich nicht, wir haben keine Zeit, Daily Business, wir haben vielleicht die Sicherheitsstandards nicht, wir haben keine Kapazität oder wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir jetzt die Lehrstelle besetzen können. Ich kann jetzt nicht Siebtklässler noch da drei Tage ermöglichen. Kannst du das auch nachvollziehen? Ich habe einfach das Gefühl, an einer Firma tut es nicht gut, wenn sie nicht Jugendliche nachziehen, wenn sie ihr Wissen nicht weitergibt, wenn es nicht so einen Durchfluss gibt in der Firma, von, von jung zu alt. Wenn, es nicht, wenn das Wissen nicht fließt, der Wissenstransfer, das tut an einer Firma nicht gut. Wie wunderschön ist es, wenn wenn ein Älteren etwas jemand, jünger zeigen kann und der dann immer besser wird und immer besser wird und immer besser wird. Was ist das für ein schönes Gefühl? Es ist wieder der Frühling. Und wenn eine Firma das nicht macht, dann haben sie einfach wie das, das Prosperieren viel weniger. Das, das Frühlingshafte, das, das, auch, das Auferwecken, das, das auch Auferstehen irgendwie, das fehlt in einer Firma. Aber ist es denn wie die Challenge in dem Moment auch, sage ich jetzt, big Picture gesehen sozusagen, Weil wir vielleicht in dem Moment, ich sage nämlich an einen Klassener bei mir im Betrieb, ich, nicht, ich bin vielleicht um Mitarbeiter rekrutieren, wir, wir sind überlastet mit Arbeit und alles drum und dran, also wir haben eigentlich genug Sachen vor der Nase, wo wir heute und morgen sollten gelöst haben. Sollten. Trotzdem das prosperieren, was du gesagt hast, trotzdem müssen wir auch das weiterführen, sozusagen. Das ist ja schon eine Challenge, oder? Ja, natürlich. Aber ich meine, wenn man, wenn man Philosophen betrachtet, die sagen natürlich, die, kind die Welt geht vorwärts auf Kinderfüßen Kinderfüße Jugendfüße der, der neue Geist, der neue Spirit, ein 15 jähriger 16 jähriger wo das lehrt, wo, wo, wo kommt, der gibt auch mir einen jugendlichen Geist. Und ich habe das Gefühl, klar, man könnte natürlich auch schon immer hinter dem verstecken. Ich habe genug Bütze. Natürlich haben wir alle genug Bütze, absolut. Aber es ist auch unsere Aufgabe, uns frei zu schufeln und sagen, nein, das machen wir jetzt. Wir investieren da. In das. Also unsere Firma investiert steht halt auch irgendwie in ihre 2-3 Millionen oder noch mehr pro Jahr für die Ausbildung. Das ist eine Investition. Es ist genau gleich, wenn ich sage, ich will ein Kind haben. Das kostet mich in meinem Leben, weißt du, da gibt es Zahlen, 200.000, 400.000, Millionen, was auch immer. Es macht uns reicher an Erfahrungen, an, an Glücksmomente, an, an Frustmomente, wo auch ich mich wieder muss, muss anschauen muss und sagen wenn der Lernende ist nicht immer alles gut und ich mache nicht immer alles richtig. Und die reflektieren mir natürlich, aber das ist auch eine grosse Chance für mich. Also da ist dein Leben da. Und wenn man das nicht hat, hat man weniger Leben im Betrieb. Und du hast gesagt, eben Investition, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte noch eine weitere Stimme bringen. Ich habe bewusst dann noch in einer anderen Branche nachgefragt, wie sie das machen, mit dem Schnuppern machen. Ich habe mit Fabienne Woskret, sie ist Koordinatorin der Berufsbildung. Dabei. Domizil Bern, das ist ein Alters- und Wohnheim. Sie haben Berufe wie VG, AGS oder auch Koch, Fachmann, Fachfrau, Hauswirtschaft. Genau, und ich möchte ihr mal zeigen, was sie gesagt hat, wo ich sie eben auch gefragt habe, was wir auch den Betrieben sagen müssen, wo das eben noch nicht gesehen, so wie jetzt du. Ich hoffe dann ja auch später, dass die passenden Lernenden finden. Die Lernenden müssen ja auch spüren, wie der Beruf ist. Und das können sie eigentlich nur so erfahren. Und ich habe das Gefühl, es gibt ja auch ziemlich viele Lehrvertragsauflösungen aufgrund der falschen Berufswahl. Und da könnte man ganz viel vermeiden, wenn man sie genug schnuppern Lehrvertragsauflösung ist ein riesiges Thema. Schweizweit haben wir im Durchschnitt 25% Auflösungen, also jede vierte Lehrstelle. Würdest du sagen, mehr schnuppern Gleich kann ein Weg sein, um auch mehr Lehrvertragsauflösungen zu verhindern insgesamt. Absolut. Absolut. Und mehr Commitment der Berufsbildnern, sicher mehr Hingabe der Berufsbildnern, ist auch noch etwas. Beziehung, Beziehungsstärken untereinander, sich verbinden miteinander. Was du vielleicht noch gesagt hast, jetzt auch, wenn es um die Hingabe geht, dass du auch von den Jugendlichen eine gewisse Hingabe erwartest. Wenn man das so nennen kann. Du hast jetzt das Kahoot angesprochen, äh, zum Beispiel. das heisst vielleicht im ersten Moment, eben, du, du gibst eigentlich sehr viel, das heisst schon mal, jedem, hey, ich lade dich zum Gespräch, egal wer du bist, in welcher Phase du dich befindest. Was erwartest du aber nachher vom Jugendlichen? So, die Flamme zu spüren, so, äh, es muss nicht gerade ein Flächenbrand sein, aber einfach so, das Feuer, ja ich habe mich vorbereitet, äh, ja ich komme gerne. Das heisst, wenn ich jetzt das Gespräch bei dir habe und du, und du spürst dann auch die Flamme, dann kannst du eigentlich wie direkt schnuppern oder wie? Nein, dann gibt es den kahoot -Test. und wenn der kahoot bach abgeht und ich mich immer noch an das Gespräch erinnere, das ich kann mit dir, das mich fasziniert hat oder einfach, die ich nicht mehr fasziniert, einfach, wo ich gut gefunden habe, dann kommst du gleich. Kannst du mir den KU-Tester erklären, wie du das machst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Du musst dir vorstellen, du hast eine Zeichnung vor dir und dann hat es da so Bilder drauf. Und dann frage ich dich, schau jetzt, wie heisst die Ansicht oder wie heisst die Ansicht? Oder was bedeutet die gestrichelte Linie? Dann musst du es nicht jetzt sagen. Weil das wäre ja unmöglich da wirst du mal grausam verblüffen wenn das schon jetzt wüst ist aber du wir recherchieren oder da haben wir noch einen Werkstoff drauf auf dieser Zeichnung Du wir mal recherchieren oder mal recherchieren ist das äh, Gusseisen oder Stahleisen und Mit dem tut es sich natürlich schon ein bisschen vertiefen mit dem Polymechaniker. Das sind alles Themen, die kommen in der Lehre, in der Berufsschule Aber es geht weniger um, ums Wissen. Das, das Wissen kann ja auch noch nicht da sein in dem Moment. Aber es geht ums Engagement, ums Interesse, oder? Ja, dass das ich das nachschaue. Genau, ich frage mich den Lehrern, wer ist das Zeichnen? Ich habe noch nie gehört. Ist das ein Grundriss? Ist ein Aufrisse, ist das ein Aufriss? Ist es eine Draufsicht? Oder wie, wie heisst das genau? Das muss er gar noch nicht wissen, aber teilweise wissen sie es, aber es ist nicht eine Bedingung, aber frag doch nach. Du dich interessieren, frag nach, recherchieren. Oder z.B. auch Firma Reishauer. Was macht die Firma Reishauer? Die alt sind Oh, weiß es nicht. Dann muss ich auch sagen, hey, immer wenn du dich bei einer Firma bewirbst, dann tun mir etwas von dieser Firma. Kannst nicht einfach kommen und sagen, oh, ich bin jetzt mal da, wie der Lehrer hat gesagt, so quasi, das sage ich natürlich nicht, aber ich muss, ich muss ja einfach. Und das merkt man natürlich, das ist eben ein bisschen das Engagement von innen aus. Natürlich, ich weiss, was Firma Riesauer macht, ich habe die Internetseite geschaut, hat mich fasziniert und das und das verstehe ich nicht. Und, und dann gibt es aber auch Jugendliche, die das vor sich haben und aufgeschrieben, das ist auch gut. Sage ich sage dann auch, du kannst das ja auch aufschreiben. Dass ich jetzt weiss, das ist eine Schleifmaschine, So ein kompliziertes Wort muss ich vielleicht schon ablesen. Wieso nicht aufschreiben? Ja, mache ich ja auch. Aber ich habe mich beschäftigen damit. Ich bin auf der Internetseite und ja, das, das wird man einfach spüren, so ein das Engagement. Aber kann man sagen, du hast die Einstiegshürde ist relativ gering, weil jeder kommt zum Gespräch oder jede kommt zum Gespräch. Aber nachher erwartest du im nächsten Schritt, ein gewisses Engagement und dann geht es zum Schnuppern sozusagen. Genau, genau. Bei dieser Umfrage, die ich am Anfang angesprochen habe, die wir eben bei über 900 Schülern gemacht haben in der Schweiz, haben uns die meisten auch gesagt, dass, sie, dass oftmals auch noch viel verlangt wird in dem Moment, wo sie sich für Schnupper überhaupt bewerben müssen, also wirklich noch eigentlich bewerben. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt die Hürden relativ tief und ich habe eben auch im Vorgespräch mit Fabian, den ich vorher angesprochen habe, auch noch über das Thema geredet und sie hat da auch noch eine, eine spannende Meinung gehabt. Weil ich habe, ich habe auch gesagt, die meisten mit Lebenslauf, Bewerbung, Zeugnis schicken, Schnupperberichte ist dann auch noch ein Thema. Da habe ich mir schon ein bisschen die Frage gestellt, ist das immer nötig? Und Fabian hat Folgendes gesagt. Mit einem Lebenslauf, mit einem kleinen Motivationsschreiben, ist das wirklich jetzt noch nötig? Wir sollten eigentlich sehr schnell, einfach, wo alle das können, nur so Beim Schnuppern kommt ja wirklich noch nicht darauf an, was für Noten das man hat. Eben gerade auch das Stichwort Noten hast du am Anfang gesagt. Du hast jetzt den KHU-Test angesprochen. Das heisst, in der Phase, in der sich der Jugendliche befindet, ist für dich viel wichtiger das Interesse oder mal ein bisschen zusammenhängen oder ein bisschen recherchieren. Das heisst, die Noten und jetzt der Lebenslauf und was jetzt die Geschichte ist oder so von dir. Das ist dir wie egal, oder? Fast, fast nicht ganz. Der Lebenslauf ist interessant, wenn er irgendwie schreibt, mein Grossvater hat schon mit mir gemacht. Oder so. das ist dann etwas Schönes zum Lesen. Das Wichtigste ist wirklich das Gespräch der gegenüber. Wie, wie ist er? Und dann schlussendlich, was für eine Hingabe hat er? Tut er recherchieren? Und dann halt Schnupperlehr. Also wie kommen wir miteinander? Oder? Also ich mit dir, Mark, könnte es jetzt gut, oder? Das, das funktioniert, da, da, da ist etwas zwischen uns, rein, das, das läuft. Und genau das merkt man dann auch, die Schnupperlehr läuft das oder harzt es und darum kann ich Lehrabbrüche, also wir haben praktisch keine Lehrabbrüche ich weiss auch nicht, zwei, drei Prozent. Zwischenmenschliche, wie ich verstehe, wo du so wertlässt, das machen dir einfach extrem sorgfältig in dem Moment. Ja und ich glaube es ist halt auch eine Beziehungsgeschichte. Das eine ist sicher der Beruf von Faszination und Technik, aber das andere ist auch Beziehungsgeschichte irgendwie. Wenn man es gut hat miteinander, Freude hat aneinander und auch andere Themen einen Platz haben, das ist auch ein ganz ein extrem wichtiger Fehler. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen, wie du ähm, so ein Schnuppern, also gerade wenn jetzt ein Jugendlicher zwei, drei Tage bei dir ist, wie kann ich mir das vorstellen? Also dir Empfang genommen, wie redest du mit ihm, was für Gespräche führst du und auch vor allem, was zeigst du ihm, oder? Ich meine, eben, wir sind da hingelaufen zu dem Gespräch und haben schon so viel äh, Räume und Hallen und Maschinen gesehen, also schon mega viel Eindrücke, oder? Also, Kannst du etwas mitnehmen auf so einen Tag oder auf so Tag, wo du das Schnuppern machst? ping -Pong. Weißt du, also, ich sage etwas und dann du sagst etwas, ich gebe dir eine Aufgabe, du bringst mir eine Antwort, ich sage dir, wie bist du jetzt auf das gekommen? Und so geht es mindestens zwei bis drei bis vier bis fünf Tage, je nachdem, bis du deine Arbeit fertig hast. Das Miteinander sozusagen einfach. Der Jugendliche ist auch ja nicht in einer passiven Ding, ich schaue jetzt einen Tag zu. Nein, nein, das ist ein aktiver Prozess, ja, aktiv. So wie du jetzt, du fragst mich, ich sage, du reagierst, ich reagiere, das ist so richtig Ping-Pong. Und zwar nicht ein Lernender betreut ihn. Er geht mit dem Lernenden dann Mittagessen, dann kann er sich dann austauschen, wenn er Lust hat. Aber äh, ich betreue ihn während der ganzen Zeit. Das heisst, es gibt auch bei euch nicht irgendein Spezialprogramm, weil das ist etwas, wo die Jugendlichen uns gesagt haben, wenn wir gehen schnuppern. Ich Egal welcher Beruf, wir wollen nicht irgendein Spezialprogramm. Wir wollen sehen, wie der Beruf ist. Wir wollen die Realität, wir wollen die Menschen, die Atmosphäre. Das ist so, ja. Nein, es ist in dem Sinne ein Spezialprogramm. Du kannst mit einem 15-Jährigen oder 14-Jährigen nicht an einer Maschine, die hohe Geschwindigkeiten fährt. Du tust das aus, aus rechtlicher Sicht gar nicht. Darum ist es natürlich, wir haben Handarbeit, wir haben eine Bohrmaschine, dort bohren und fräsen. Aber wir arbeiten nicht an einer gesteuerten Maschine. Von dem her ist es schon, Einfach auf ihn zugeschnitten. Aber es ist genau der Ablauf, der Prozess, wie man miteinander arbeitet, ist genau wie der Lehre. der Lehre geht es genau gleich. Das heisst, wenn er dann die Lehre startet, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist für äh, das erste Lehrjahr zuständig fürs Ausbilden. Ist eigentlich wie, es knüpft dann eigentlich an also seinen Schnuppertag an. Sozusagen. Das ist ja das Ping-Pong in der Lehre. Oder? Du bist so immer miteinander im Dialog. Er macht etwas, ich frage etwas, kommt du das mal nachschauen, er bringt wieder etwas. So wie ich dich einschätze, eben, kannst du. Natürlich auch die Jugendliche auch durch deine Erfahrungen, aber auch durch deine Art sehr gut behandelt. Aber ich glaube, das ist auch sehr eben entscheidend, auch für die Jugendlichen, wie er dann den Beruf wahrnimmt, wie eine Firma wahrnimmt. Auch nochmals zu eine andere Branche reinbringen. Wir haben hier Fabian von Domizil Bern auch noch etwas Spannendes gesagt, dass eben die Person, die das macht, und ich nehme an, du machst ja nicht alles alleine, das kannst du mir noch sagen, wer es ausnimmt ist, Aber das ist schon mega entscheidend, oder die Menschen. Muss man muss natürlich sicherstellen, dass jemand da ist, der sie betreuen kann, wo, ähm, wo sie gut betreuen kann. Dass man die richtige Person herstellt, die das auch machen kann. Das muss jemand sein, der das gerne macht, mit Lernenden zusammen Das heisst, eben, es gibt ja auch in vielen Betrieben, ich, ich nehme an, ab bei gibt es viele Personen, die viel Fachwissen und Herzblut für den Beruf haben, aber vielleicht mit den Jugendlichen nicht können umgehen können. Also, Wie stellst du das auch sicher, dass die richtigen Personen dann das Schnuppern machen und wie, wie machst du das? Ich kann das primär nur für mich entscheiden. Zuerst mal für mich. Aber es ist halt einfach so, wie der Erasmus von Rotterdam gesagt hat. Die Liebe zum Lernen beginnt mit der Liebe zum Lehrer. Also wenn du deinen Vorgesetzten nicht sympathisch findest oder keine Verbindung hast, keine Beziehung, dann geht es nicht. Und das ist extrem schwierig auch in unserem Betrieb. Ein grosses Thema. Natürlich schaut man darauf, welche Praxisbilder man für die Aufgabe nehmen Das macht man, das muss man unbedingt. Aber ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit, einfach mit Beziehung zu tun. Beziehung zueinander, äh, die Liebe hat zueinander. Äh, ich habe Freude an deinen Schritten, die du machst. Ich habe Freude an deinen Fehlern, die du machst. Fehler sind wunderbar. Und ich denke, es ist ja auch ein... Ein Vorleben, oder? Oder was mir jetzt speziell aufgefallen ist, wo wir da gekommen sind. Wir haben sehr viele Menschen, ähm, Mitarbeiter, jung und alt gesehen. Und es hat uns jeder, jede einfach heute gesagt: Grüezi, guten Morgen egal ob jetzt jemand im im Hemm ähm, wo ich im Büro aus dem Büro kam oder in der Werkstatt also so die Atmosphäre ich glaube, das das spürst du ja auch oder und und das hat auch alles so mit dem das ist ja auch über Jahre nimm ich auch weiter geworden bei euch ja das ist ja so ja ist ja Firmenkultur Man, sagt noch, man hat und man hab Freude wenn mir dann gseht nicht me seit grüezi sondern ich hab einfach Freude wenn ich dich gsehne dass du da bist Wirst du sagen das ist auch vielleicht ist also zum Teil mindestens so ein so wichtiger Faktor, wie gefällt mir der Beruf, oder? Weil ich gehe als Jugendlicher nicht bei 50 Berufen schnuppern in der Regel. Das heißt, ich kann nicht mal beurteilen, ob jetzt der Polymechaniker wirklich mir absolut besser gefällt als ein anderer Beruf. Aber wenn jetzt das Team und auch du als Mensch, oder? Das so matcht. Ja genau, das macht, das macht sehr viel aus. Ja. Ich bin auch nicht ganz sicher, ich wäre nicht unbedingt Maschinemechaniker geworden, aber ich muss ehrlich sagen, mein Lehrmeister, den habe ich lässig gefunden. Und mein Stiefvater war für mich und hat mir viel von dem erzählt. Und ich habe vieles vielleicht auch gemacht wegen meinem Lehrmeister und wegen meinem Stiefvater und wegen meiner Mutter. Ich habe mich aber wohl gefühlt in dem und bin auch gewachsen und das Feuer ist einfach auch Manchmal muss nicht das Feuer an da sein, sondern es kann immer wieder, es kann immer mehr kommen, immer mehr kommen, immer mehr kommen. Es hat einfach auch damit zu tun, mit dem guten Umfeld, mit, mit Personen, die dich begleiten, die dir etwas vorleben, die dich vielleicht auch faszinieren, wie die das machen, wie genau dass die das machen oder wie gut das fehlen. kann. Oder? Das hat einen ganz großen Einfluss. Ja. Kannst du vielleicht noch schnell, jetzt haben wir ein bisschen geredet, auch wie das Schnupper selber ist, was wichtig ist, auch das Zwischenmenschliche. Wie geht es nachher weiter? Eben, du kannst ja nicht alle, die schnuppern, auch sagen, hey, du kommst eine Lehrstelle bei uns über heute oder in zwei Jahren. Gehst du nachher mit den Jugendlichen um? Oder ich denke, jeder, der da ist, ist ja auch, auch wichtig für ihn, für die Jugendlichen, aber auch für euch. Wie geht es weiter? Viele mich wieder kontaktieren und schreiben ein Mail und sagen, du, wo stehst du in deinem Prozess in der Berufswahl? Was hast du schon gemacht? Manchmal gibt es auch ein Gespräch, dass nochmal Retour kommen und, und immer an den Tisch sitzen und, und er mir erzählt, wie es so läuft. Ja, nicht ganz so einfach äh, löschen und fertig. Sondern wenn schon ein Mail schreibst, das kann man ja sehr gut dabei auszumachen. mal nachfragen und sagen, du, wie sieht es aus? Eine Erfahrung, egal ob das Gespräch oder ein Schnuppertag selber, oder einfach Jugendliche als Menschen, wo du sagst, hey, das ist mir Besonders in Erinnerung geblieben oder das motiviert mich auch bis heute das Schnuppern anzubieten, auch wenn nicht am, innerhalb von kurzer Zeit gesehen ist, dass jetzt ja, wie soll ich sagen, daraus etwas automatisch entstanden ist. Aber hast du so Begegnungen, wo das heimol die immer die im Kopf bleiben? Es ist ziemlich bei jeder Schnupperlehre merkt man so einen Fortschritt in den ein, zwei, drei Tagen und das ist von dem lebe ich auch. Wo man auf merkt, äh, er versteht das besser, er, er macht das von sich aus, er schaut in seinen Plan, wie es weitergeht. Also an diesen kleinen Fortschritten, das ist etwas hochmotivierendes. Also schon, dass die Jugendlichen sich entwickelt oder er etwas gelernt hat, auch wenn er dann ein, zwei Jahre später nicht bei dir gelernt Lehre ja, macht. Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich denke, für eure Branche ist es auch wichtig, oder? Also jeder, der du zum Schnuppern zu dir nimmst und gut behandelst und ein gutes Gefühl hast, das hilft ja nicht nur euch als Firma, sondern auch allen anderen Firmen, die euch Prüfe ausbilden oder vielleicht eine ähnliche Struktur haben. Ganz genau, ja. Und da gibt es natürlich auch Begegnungen, dass einer auf mich zukommt und sagt, ich habe mal geschnuppert. Ich bin jetzt so in dieser Firma, am Arbeiten, immer noch auf dem Beruf. Das ist auch etwas, das wo, wo sehr glücklich macht und sehr viel Freude gibt. Und genau, es muss nicht bei uns einschenken, und das ist auch unter den ausbildenden Betrieben bei uns im Kanton. Wir sind dann nicht futterneidig, sondern wir läuten dann auch an und äh, du, der ist jetzt bei uns, und dann freuen wir uns. Also ich kann nie so quasi, so, wie soll ich sagen, so ein Neid, der Futterneid, was der ist bei dir, und, und du hast jetzt den, und nein, nice nice. es schön, schön, dass er bei dir ist. Wir sind einander nicht der Das ist schön zu hören. Also, auch allgemein für mich sehr inspirierend. Eben, du sagst, die Hingabe, die, die Flamme willst du spüren, aber die, eben, die geben dir auch die Hingabe gegenüber dem Jugendlichen. Und ich glaube, so kann auch ein Perfect Match entstehen. Und das voneinander lernen, was du gesagt hast, wo auch eben, dass, dass ihr, oder du als und das kannst mit so viel Erfahrung genauso lernen vom Jugendlichen wie er von dir. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir jetzt auch aus unserem Gespräch bleiben. Ähm, wir kommen jetzt schon richtig Schluss. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Und äh, das ist, was ist dein Wunsch für, für die Zukunft? Auch? Jetzt auch bisschen losgelöst vom Schnuppern. Ich glaube, wir haben in der Schweiz wir haben Fachkräftemangel. Wir sehen einen Trend, der richtig in geht. Die handwerklichen Berufe haben immer einfach. Ähm, ja, es gibt viele Challenges oder Herausforderungen auch. Was ist so ein bisschen dein Wunsch? Wo Siehst du das Potenzial, wo können wir auch noch etwas verändern, auch als Betriebe? Ich wünsche mir viele Firmen, viele Firmen die sagen: oh, Wir wollen unsere eigenen Gilden ausbilden, wir wollen unsere eigenen Lernenden übernehmen, wir wollen eine gute Berufsbildung haben, wir wollen äh, Jugendliche im Betrieb haben, weil das wir auch die Jugendlichen die haben so viel Energie und so gute Ideen und so ein Leben und genau das Leben brauchen wir ja in unserer Firma. Weil wenn man so, stellen wir uns mal vor, es gibt auch einen mega guten Film, wo kein Kind mehr geboren wird. Wie sieht die Welt aus, wenn kein Kind mehr geboren wird? Wie sieht die aus? Und das ist genau in einer Firma auch, wenn, wenn das Jugendliche, der jugendliche Geist, also nicht, mehr, nicht mehr da ist und man den nicht, nicht so nimmt, dann ich habe das Gefühl, dann, dann stirbt man als Firma. Ich glaube, das muss ich so stehen lassen, Raymond. Danke vielmals für, die, für das inspirierende Schlusswort auch und danke vielmals auch für das offene Gespräch. Danke dir vielmals und euch. Und zum Schluss noch mal der Hinweis: Abonniert den Podcast, egal ob äh, der Wert von der Berufsbildung oder das Thema Lehrvertragsauflösungen oder auch hilfreiche Tipps zum perfekten Bewerbungsprozess, alles findet ihr bei Insight Berufsbildung. Und für Feedback oder auch Themenideen, könnt ihr jederzeit gerne direkt an mich, mark.putscher.justi.ch In dieser Form vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.